Heute habe ich im Guardian einen Bericht gelesen zum Thema gleiche Bezahlung für Frauen und Männer und wie groß da immer noch die Unterschiede sind. Die Lloyd hat dazu in Großbritannien im UK Daten erhoben, eine Art Studie gemacht und sich die zehn bedeutendsten, beliebtesten Berufsgruppen angesehen. Und es ist ganz interessant, sich diese Daten mal anzuschauen. Neun von diesen zehn Berufsgruppen starten bereits mit unterschiedlichen Gehältern für Männer und Frauen. Also nur in einer fangen Berufseinsteiger mit dem gleichen Gehalt an. Bei allen zehn Gruppen ist es aber so, dass mit der Zeit diese Lücke zwischen den Gehältern dann immer größer wird, beziehungsweise in dieser Einberufsgruppe dann erst entsteht. Das heißt also, Männer kriegen eher eine Gehaltserhöhung, werden eher befördert, machen mehr Karriere dann. Im Moment beträgt im UK im Durchschnitt dieser Unterschied fast 10 Prozent, 9,4 sind das, glaube ich. Und äh, die Annäherung der Gehälter geht so langsam vonstatten. Also es wird zwar immer besser, die Lücke schließt sich zwar immer mehr, aber so langsam, dass es vermutlich noch an die 50 Jahre brauchen würde bei dieser Geschwindigkeit, bis die Gehälter wirklich gleich wären. Besonders interessant ist auch, dass in Berufsfeldern, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, sogar da Unterschiede in den Gehältern bestehen, auch schon von Anfang an. Zum Beispiel im Bereich Gesundheit, wo mehr als 75 Prozent, also im UK, Frauen arbeiten, besteht von Anfang an ein Unterschied in der Bezahlung von 14 Eine andere Berufsgruppe sind Lehrer, da arbeiten in Großbritannien auch 75 Frauen. Da ist der Unterschied nicht ganz so extrem, da bekommen Männer 4 mehr Gehalt, wenn sie da als Berufseinsteiger anfangen. Die einzige Berufsgruppe, in der beide Geschlechter mit einem fast gleichen Gehalt anfangen, ist der administrative Bereich also Verwaltung, Rechnungswesen, sowas. Aber selbst da mit der Zeit entsteht dann eine Lücke, die sich dann immer mehr weitet. Zwei soziale Faktoren, die da mitspielen, sind natürlich einmal, dass Frauen oft eine Weile aus dem Job rausgehen, entweder wegen Kindern, Familie oder zum Beispiel Pflege der Eltern. Und der andere Faktor ist, dass Frauen eher bereit sind, eine schlechtere Bezahlung anzunehmen. In Bezug auf den ersten Punkt wird deswegen auch gefordert, dass man Männer mehr motiviert und ermutigt, doch auch mal für die Familie oder für längere Zeit aus dem Job rauszugehen oder auf Teilzeit zu gehen. Bei uns in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass bei der Elternzeit, wenn der Mann einen Monat macht, die Elternzeit auch länger bezahlt wird und viele Männer machen es dann tatsächlich auch nur diesen einen Monat. Und halt nicht vielleicht auch zwei oder drei, oder man hälftet es zum Beispiel, oder überhaupt, dass Männer mal auf Teilzeit gehen, gibt es halt auch sehr wenig. Interessant ist auch noch, dass der Bereich, der am besten abgeschnitten hat, der STEM-Bereich ist. Da geht es um Science, Technology, Engineering und Mathematics, also Wissenschaft, Technologien, Ingenieurswesen und Mathematik. Und da ist es so, dass die Lücke oder der Unterschied zwischen Männern und Frauen im Verdienst am geringsten ist und auch mit der Zeit am geringsten bleibt. Was vermutlich so ein bisschen einfach daran liegt, dass der wissenschaftlich-technische Bereich generell natürlich neutraler, wissenschaftlicher ist und da weniger Unterschiede macht zwischen den Geschlechtern. Auch noch ganz interessant, was ich auch noch nicht wusste, ist, dass in Großbritannien bereits entschieden wurde, dass ab 2018... Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ihre Gehälter und Bonusse, die sie bezahlen, offenlegen müssen. Also damit man den Unterschied zwischen Männern und Frauen sieht. Und dann soll da richtig so ein Ranking erstellt werden, sodass man sehen kann, welche Firmen da den größten Unterschied machen in der Bezahlung. Was denkt ihr denn so dazu? Habt ihr Ideen, wie man da eigentlich mehr machen kann, weil nur gesetzlich vorschreiben, wie man sieht, Hilft ja nicht unbedingt und oft liegt es eben auch daran, dass Frauen halt in anderen Lebenssituationen sind oder weniger Möglichkeiten haben oder halt eher dann zurückstecken. Was habt ihr da so für Gedanken? Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist.